Hi und willkommen mein name ist Daniel die und ich bin metal mario master und wir begrüßen euch zurück zu resident Good. 5. resident Good 5 ja ich glaube <lacht> das spiel heißt heißt anders ich glaube es heißt resident evil Glaubst die serie wäre so erfolgreich wie sie jetzt ist wenn die resident Good hieß ich bin mir nicht sicher <lacht> hast du äh, hast du eigentlich schon mal jemals äh, eine der filme gesehen Hey, ich glaube ja, ich glaube den ersten habe ich mal gesehen. Ich habe mal de, äh, den Film gesehen, wo auch Leon, äh, Leon dabei war. Da waren sogar die Las Plagas dabei gewesen. Das ich meine mich, mein, mich sogar zu erinnern, hat die irgendwie eine Kampfszene aus diesem Spiel hier in einem der Film irgendwie übernommen haben. Da bin ich mir, nicht, da bin ich mir echt gesagt unsicher. Ähm, machen wir weiter? Wir sind oh. bei Kapitel 4.2 dürfte es sein? Ich weiß es nicht. ich nicht. ob ja. Ich habe nämlich jetzt nicht geguckt, ähm, wo wir stehen geblieben waren, aber werden wir gleich sehen. Oh, wir. Der Kultbereich und ich habe Elektroschick. Ich oh, ey, äh, hau mich bitte nicht damit. Du hast leider Dings abgestellt, deswegen kann ich dich nicht schocken damit. Ja, deswegen deswegen sage sag ich ja bitte, hau mich nicht damit. Ich kann dich sowieso nicht treffen. Ja, du siehst etwas, etwas tot aus. Oh, geht schon. Ich so, sollte mal die Karte anmachen. Im bad wer hat Geld mitgehabt? Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Money, Money. Oh. Aber. Was ist das denn hier, Alter? Das ist ein riesiges Labyrinth. Das gefällt mir nicht. Oh, Money. Okay. Ah, die. Oh, wahrscheinlich die Flair maus die ich gerade erledigt habe. <lacht> äh, hier gibt es drei Au Aussparungen. Ja. Hm. Das heißt, wir müssen, müssen wohl irgendwie ein Rätsel lösen. ja oh ja. das war das nicht dieser ach du oh, scheiße einladend Wollte ich gerade sagen war ist das nicht dieser komische laser immer schön nach links und rechts schauen wenn ihr <lacht> durch ja Soll ich doch nur mal augen auf bei der berufswahl mister laser man oh, Wien. Das sind das sind doch deine Spielzeug. Mhm. Ich habe eine explosion hab e gesehen. Sir, würden Sie bitte weggehen mit Ihrem komischen Ziegenkopf? Ich habe ihn ich habe ich habe ihn seine Maske kaputt gemacht. Ich glaube, seinen Kopf kaputt gemacht. Hm Das lustige war ich, bin ihm vor Weißt du, wie ich, wie ich vorhin dem ersten Schützen auch, beziehungsweise springenden Typen ausgewichen bin? Oh indem ich einfach Munition eingesammelt habe. Ja, oder? Bleib liegen. Bleib liegen. Schlafen Sie sich mal aus. Oh, lädt der immer noch. Nein, ich kann den Kopf nicht laufen. Ich wollte ihn gerade an Jetzt hast es mir kaputt gemacht. Mehr Emblem. Das meer auch -Emblem. Äh, Hier, hier ist noch etwas. Das kannst du mitnehmen. Oh, so, ich werde äh, diese großen Typen, ja? Oh, komm, oh please, erspare <lacht> mir das. Warte mal, ich heile uns erstmal okay. Danke, bitte. Oh, da kommt ein Fackelträger. Das sind doch deine liebsten Freunde. Oh, den einen habe ich mal. Komm mal da. Hey, hey, Mann. Der Typ auch auf deinen Schritt. Der soll mal auf seinen Schritt aufpassen. Ins Knie. Ja, ins Knie. Geh mal auf den los. So. Wenn, er, wenn er auf Knie ist. So, sag den mal. Ich schlag dir nochmal. Ah, ich habe, ich, ich hatte keinen Angriffspoten. Nein. So, warte mal. Da <lacht> so, ich trete mal, du mal. einmal machen. Ich hatte heute Morgen noch, noch einen guten Run gehabt ja. in einem anderen Spiel tatsächlich. Erzähl mir mehr. Ich hatte heute Bro -Tato gespielt. Kennst du Bro Tato? mal gehört. Hier. Und dann nochmal. Nee, ich habe, nee, ich habe, ich habe keinen, ich habe keinen zweiten Angriffsbutton. Okay. weil wir mal abwechselnd machen? Bam. Jetzt, jetzt. Nee, nehmen wir noch nicht. Hey. Ich verstehe es nicht. Vielleicht bei einem anderen Gegner. Get. Was auch immer, was, was auch immer, was auch immer, er ist tot. Vielleicht noch bei einem bestimmten Gegner ein Gegner, wird mir nicht. nur einfallen, aber den haben, wir, den haben wir noch nicht gesehen. Ich denke, ich glaube, ich weiß wer und hm. ich glaube, den werden wir erst später treffen. Naja, ähm, wobei ich stehen? ah ja, ich habe rotator gespielt, und das ist ein richtig schwieriges Spiel. Ich hatte ähm, 20 Wellen überlebt, aber auf der niedrigsten Stufe, was schon relativ schwierig ist okay. und ich habe es geschafft. Ich bin schon mal gehört, irgendwo. Es hat, äh, es hat halt so ein bisschen was von äh, von Isaac. Hab den gar nicht gesehen. Ja ich habe den, hab den die ganze Zeit gehört, aber... Gesehen habe ich ihn halt nicht. Ich glaube wir brauchen echte Brille nach irgendwann also ja. Ah. ja genau Bäh. wie sage ich ja immer Augen auf bei der Berufswahl kann mal Dinge da reinstecken hm. ja, ah, ja. ja. kannst du den irgendwie erwischen hm, ich meine den konnte man noch nicht erwischen außer wenn man irgendwo näher ist oder so weiß ich nicht Was, sollen wir denn dann näher kommen Warte, ich glaube, es ist, ist da links eine Nische. Oh, hier, oh Gott, das, das noch so ein Laser Der schießt. Jetzt von da der ist, äh, ach so, jetzt, ach so, da schießt er jetzt. Ja, er schießt auf beiden Seiten. Ja, wo ich gerade sagen, der schießt auf beiden Seiten. Ja. Uh. Uh oh. Oh. Oh. mich das nicht äh, erwischt hat. War Okay. War oh, von beiden gleichzeitig natürlich. Warum denn auch nicht Ich hat oh. Au! Ja, wurde getroffen. ich hm. hab keine Ahnung. ich werde ich, werde sowas sterben ich komme ich komme nein nein hm? und aber kontrollpunkt geil genommen haben hm? ja man da das dann dann nicht eine coole laser schau hm. willst du meine okay. granate haben nein ich brauche keine granate okay, ich wir trotzdem wieder oh, Das heißt, wir, wir müssen äh, nee, da ist schon eingesetzt. Ach so, das ist schon eingesetzt. Äh, hattest okay. du das eingesetzt? Ja. Jetzt habe ich gleich mitbekommen. habe ich auch eine Karte, wo es ja lang geht. Ich finde das Gebiet hier echt verwirrend. Was ich hier auch gemacht habe, ich habe mal ähm, eine neue Profi-Runde in Resident Evil 4 gespielt und habe mir mal. War echt eine super gute waffe geholt okay. und zwar es gibt nämlich halt ähm, so eine mega man laser <lacht> laser waffe mega man also mega hm. man ja ich habe gedacht ich habe gedacht so also oh, mega man. Oh, ich bin so mega und ein mann <lacht> nein ich rede von mega man dem, ja. äh, dem oh, super awesome fighting robot oh Gott, Gott. Ich glaub, oder ja. Ja, ah, lass mich rein mich bitte rein lassen Sie mich bitte rein der Weges ja, hatte hab. mich unter einem meiner videos informiert dass rubine wertvoller sind als auf ihre habe ich das habe ich gelesen weil irgendwie selten hm. hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht oh. äh, wo war ich stehen geblieben ah, ja, ich habe mir halt diese Mega Man Waffe in Resident Evil 4 geholt und sie kann halt wirklich alles one-shotten, wenn man das auflädt. Sogar Kettensägen-Typen werden einfach gewonnen. Oh Gott, ich habe gleich hab gesehen, dass sie von da sind. Man kann ich nicht erreichen. Das, ich glaube, hier sind wir sicher. Aber wie geht es jetzt weiter? Äh, wir müssen von dir aus nach... längs, aber <lacht> ich bin ein bisschen zu weit nach vorne gegangen. Naja. Geht's? Ahoa! Hm? Alles in Ordnung? Ja. Sind wir hier sicher oder? Ja, hier, hier, hier unten sind wir sicher, aber wir sind halt. Oh, Moment mal. Hm. Hättest du den gesehen? Nee. Na klar, jetzt feuert der! Ja, ihr, ihr kleinen Drecksäcke, ey. Darf ich bitte durch? Ja. Dankeschön. Oh, ja. Oh Gott, reicht das? Ja. Kontrolle, Kontrolle erst, Wasser ist herrlich. Das Wasser ist herrlich. So, warte mal, jetzt muss ich den eigentlich da. Hey Kollege, was machen Sie da? Dener, oh, den hast du erwischt, dem hast es gegeben. Ist da ja einfach, das da nicht. Ja, ne? Da legen Munition. Da kommt hier rüber, schon, oder? Ja. Okay, ich bin aber nicht geheilt. Ja, du hast aber ein grünes Kraut. Ja. Heil uns bitte mal. So alles, was ich habe. Ja. Und über. Ja Natürlich kommen jetzt die Gegner. Na klar. Gottlob, mein Mann. Was du ihn abgeschossen? Ja. Gibt dir von hinten Deckung, sag ich mal. Hier. Gott. Oh, nee. Oh, okay. Ach. ich dachte jetzt, dass der in diesen einen mit dem Panzer verwandelt. Ja. Ich ich weiß genau, was du meinst. So. Oh. Oh, maschinengewehr munition Nimm's mit. Da ja, kann ich nicht. das, das ist ist kein Platz mehr. Eine und hier ist noch ein Kraut. Ehrlich? Warum, Warum sind hier mal? so viele Kräuter? Für einen dicken. Oh, oh. ich sehe ihn da oben. Oh, ich glaube, der kommt zu mir. war oh, ich allerdings. Äh, äh, <lacht> Warte mal, ich komme mal zurück. Wer der der kommt zu, zu mir. Den, den hau hier um. Ich noch mich gleich noch mal rüber schicken ja. halten. Hallo, ich stecke ja fest. Okay. Ich habe ihn ins Knie geschossen. Na, wenn wir schon dabei sind. Bleib mal hier. Thanks. Ja. Thanks. Boah. Boah. Und noch mal rüber und hier. los geht's wollen noch mal nein es ist die maschinen munition weg ich habe gerade so viel platz ich auch ich habe ich habe nur vier plätze frei simmel emblem aufgenommen hm. irgendwann der, der Wand. Nee, okay. Dann komme ich wieder zurück. Come on. So. So. So. Warte. Komm schon. Dann können wir... Ja, der Ding ist auch da. Richtig so weit. Ding wieder da reinstecken und Kontrollpunkt. Hm. Ja, der Leiser ist jetzt der weg. Und ich kille die Spinnen hier. Ja, ja, die, die Spinnen hast... sind töten Wir haben Geld. Aber ja, ach so Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Gold. Und demnächst holen wir uns noch eine Piranha Pflanze dazu. Die Grähe, die schnuppert dann nach Gold. Ja. Laser? Ey. Überhaupt? Woher nehmen die überhaupt das Licht für den Laser? hier, hier. Von der Sonne. Genau. Aber die Sonne scheint doch hier gar nicht rein. Oh Gott. Äh. Wann wird's denn hier lang? So, warte, ach so. Hier lang, ne? Ja. Tollpunkt. Hallo, Hey! Warum no, was von der Party? Was für einer? Ey, mal, meine Fackeln sehen. Oh, oh Ja. Oh <laughs> Genau hoch, hoch, hoch, das hoch, weg ah. In's Knie. irgendwie fallen die nicht um natürlich nicht eben natürlich hoch, euch eben hoch, hoch, weg hoch, so, hinter dir hoch, hoch, hoch, hoch, Ah, noch mehr, oh. Oh. Und sonst kommen auch welche. Ich merke schon, oh. aber ah, ich sterbe. Nee. Hilfe. Ich Nein, ich war doch bei der Rand. <lacht> er hat mich angefasst. Ich war gerade vor dir. Scheiße. <lacht> Fertig, wir sind bereit. Mal passieren ja, wir sind bereit yeah ja. warte mal wow du, du hast sie getreten oh, ja. der, ist <lacht> der, der der wurde gebrutzelt. Ich hab eine Idee. Gib mir mal die Granate. Granate? Oh. Danke. Ah, okay. Moment. Achtung, Achtung und ja. Yeah. Verdammt. Verdammt. <lacht> ah. Mein Plan, mein Plan, was dir, was dir eigentlich mit der Granate da hinten zum Platz machen. Gehen Sie bitte weg, danke. Nein, war schnell, Alter. Kombo. Einfach oh. right. so schwach mit Ja, wie Leute durch die Gegend gekloppt werden. Hm. Kloppen einfach die Leute durch die durch die Gegend. So, erdemblem kein Fire emblem Schade. Haben wir absichtlich gemacht. Ja. Noch irgendwas hm, hm, hm. spiel spannung äh, oh, vielleicht noch ein bisschen schokolade lebt man da oben hm. wollte ich mir heute gestern hier, hier diese final Fantasy pixel remaster vorbestellen haben sie nicht mehr oh, schweinerei ich wollte mir die kollektor sedition holen aber das nur, das, nee. war, das wäre mir klar gewesen. Die Standardversion hatten sie auch nicht mehr. Nicht mal eine Standardversion nee. begrenzte Anzahl noch nicht sicher. Oh oh. Ja. Das müssen wir ja, wir müssen erstmal den Typen da ausschalten. ich habe Noch kein Geld auf mein Online-Konto, muss erstmal drauf packen. Hm. Hm. Ist zu spät, oh. habe ich. mir als als Kompromiss habe ich mir ja die, die sehr viel amiibo. Vorbestellt. Yeah. Aber habe ich noch nicht mal klaut Hast noch nicht mal klaut nee, glaube ich. Oder? Nee, warte was un unprofessionell, das im zu tun an anstatt eine Pause machen. Aber <lacht> wir wir sind so. Ich kann aber sagen, dass, dass ich Cloud nicht habe. Ich habe mir schon echt lange keine neuen amibos mehr geholt. Oh, Meinst du, du erwischt ihn? Oh, ja. Nur mein finden. So. Jetzt können wir in aller Ruhe rumlaufen. Ich habe auch nicht alle Amiibus, also... Ja, mir, also... Einige, einige habe ich einfach nur verpasst. Ja, ich auch, weil da, da war der Hype einfach weg gewesen. Ich will ich, will ich nicht alle Amiibus, ich will eigentlich nur, die die mich auch interessieren. Ja, ich habe mir auch die meisten einfach nur geholt, damit ich sie auch habe. Oh. Ich meine, es stehen hinten sehr viele Amiibus in meinem Schrank rum. Um, und sehr selbst hier bei mir ist ein wohl Joshi Amiibo. Ja, ah. ich habe zwei wohl und zwar den ja. grünen und den blauen, da aber eigentlich nur die meisten Feier Emblem Die meisten Platon das habe ich ähm, meine ich auch alle jetzt. Jetzt hm. natürlich, jetzt äh, bis auf die von Splatoon 3. Ja. Ja, die habe ich, die habe ich mir geholt. Lettens. Also lässt sich mir vor ein paar Monaten überholen. <lacht> Man ist da eine Lauferei, das wäre ja gar nichts für mich. Ja. da? Das war, wollte ich gerade abschießen. Was haben wir denn hier? Ein Diamant. Ich bin hm. ich bin wenn, das, wenn das jetzt Minecraft wär, wäre, dann würde man sagen geil, Diamant. das hier wo er wohl ist also ich glaube so ja. viel kommt in dem kapitel gar nicht mehr noch mehr ruinen da spinne hat sie wenigstens geld hinterlassen Das ist aber ein emblem da unten an der tür wo oh, an der tür na das ding ich. ich dachte geben. Emblem. Oh. Ach so und sogar ein rotes, Das rot da, das ist sogar rot markiert, sieht wenn man darauf. Das sieht da wirklich aus wie ein Emblem. Ah, jetzt kommt das hier. Oh nein, das ist ein schwieriges Rätsel. Busse. Nur das geht eigentlich. Man muss nur aufpassen, seinen Partner nicht zu töten, dass es hin und wieder passieren kann. und oh nein, jetzt sind wir eingeschlossen. So. Ich bezweifle, dass sie damals Technologie hatten, um das hier zu erschaffen. Aber okay. Sie nutzen die Technologie. So. da einer muss hier oben stehen, um zu sehen. Okay, lass, mich äh, lass mich da oben stehen, weil ich... Das Rätsel überhaupt nicht und ich hier laufe und ich laufe Gefahr, mich jedes Mal selber zu töten. Gab es halt in der ja auch so ein Rätsel? Nee, aber es gab, es gab halt so, so ein Schiebepuzzle und das, und ist das halt hier. Ich habe da mal jemanden gesehen, dessen, der, der war da wortwörtlich dran verzweifelt. Und ich habe halt immer gesagt, so also, du schaffst das schon. Du schaffst das schon. Ja, ich sehe schon. Seh schon, wie man da macht. das ist auch einfach. Müssen wir mal gucken, wie man sich dreht. Äh, wieso zum Beispiel nicht? Ah. In die Richtung. Man muss immer aufpassen, in welche Richtung man sich dreht, weil wenn man den Laser berührt, dann ist man sofort tot. Ich <lacht> weiß. Das ist mir, das ist mir vollkommen bewusst. Come on. Come on. Ja, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. und jetzt noch mal ich liebe die animation wie sich einfach wie wir uns einfach nicht bewegen und einfach nur hinter und gehen nach unten ja. <lacht> Warte mal, wir sind doch hier nicht bei mario oder sind wir doch bei mario oh, oh. liegt da einfach um beaufsichtigt. ja also also dass es ist immer wieder leute gibt die so was rumliegen lassen ne? ja. Fire nicht, im Feuer dann ganz kaputt machen. Ach, so, Feuer kann man kaputt machen. Voll, voll. Du ist nichts drin. Ne? Da, nächstes oh. Regen. Äh. Ich, ich überlasse es dir. Ich bin, bin echt nicht so gut darin, wenn so solche Rätsel zu machen. Wenn es um also. Rätsel geht, da, da bin, ich, äh, bin ich richtig gut drin. Ich muss eigentlich immer noch äh, gucken. Das Ende ist dann muss man vom Ende aus hier anfangen okay ich habe das natürlich auch schon ein paar mal gespielt von ich ja. da, da, da, da, da, da. ich beobachte stillen und heimlich und helfe dir wenn du stirbst ich meine du kommst sowieso erstmal in den äh, in den sterbenmodus also ich kann ich dann ja immer noch noch heilen so. ich habe noch okay. hab Oh. Zauberei. Oh, weiter geht's. Los geht's, Herr Aufzug. Ja, oh, ja, oh, oh. So. mal... Hier hat auch letztens eine, eine lustige Mario Party 2 Runde gehabt. Good. Also, riesige war... Hm, die sollte ich mal öffnen Gut. Ja. Oh. schweinerei da kommen die schweiner hm. so viele oh, ich oh. nein nein help, help. Help von okay. dem okay. Heck. Oh. Ja. Äh, äh, äh. Da liegt ein rotes Kraut. Lass mich durch. Sehen die Spinne ist nur noch durch den Laser verbrannt. Ja, äh, warte, Moment äh, kombinieren. Moment, Come on. So. ausgezeichnet. So, Was so. ja, ich möchte da. Bitte mal rein wollte schon sagen, dieser eine Schädel hat bewegt. <lacht> ich hab's nicht gesehen, tatsächlich. Nein, eine Falle? Nein, sieht wie eine Eine Falle? Kein schöner Tod. Tot? Also, ich helfe der Kollege. Ja, wir helfen dir. Okay. Oh, M. <lacht> Direkt über die Tür. Nice. Oh, mehr nicht. Was ist mit der anderen Seite. Gehen wir mal zwei anderen seite ach, ach, ach halt da und da muss es nicht hin da muss der laser hin also. So, aber das noch eine ach, nee. Nee, von da kann man nicht noch mal in die anderen beiden auch hier muss man dich genau im blick du machst das schon ja. wir stehen alle hinter dir daniro ganz weit hinter ganz dir weit. <lacht> nein ich brauche ja die ganze arbeit machen ey. Das Spiel halt besser, besser als ich und ich lau laufe Gefahr, dass wenn ich was mache, dass du dabei stirbst, ja. hey. ja. uh. in die beiden Türen offen, yes. yep. ja Jike, meins, oh, Vasen. ganz viele Vasen zum Kaputt machen. Okay, Aua. Aua! Ein Retter da hat mich gefissen. und Käfer hier. Ja. Scheint ein Altar zu sein. Ein fürchterlicher Anblick. Das ist. ja nicht nur ein Käfer. Okay. Hm. Nun ein Käfer. nun ein Goldbrauner Käfer. Hey, das ist ein Retter. Ja, tötest mal, die haben mich gebissen, die Schweine. Was sind denn die ganzen Schlangen jetzt? Hast du die getötet? Eine habe ich getötet, ja. Wieso ist ja noch eine? Also hier, hier waren mehrere Schlangen, ich habe zwei getötet. Nice. Warte. ist ein Ei. Und ich meine, ich heute auch noch machen, aber dann habe hab ich irgendwas was anderes zum Mittag gemacht. Ja, wir Eier. Aber wo Eier? Ja, hier, ich habe eins in der Hand. Und jetzt habe ich es gegessen. Einfach, damit das Ei. Hey, da ist die. Lange. Machst du fertig. Ach, ah, noch ein Ei. Ja. Ich glaube, ich weiß, dass unten braun ist. Cool vergammelt ja, krieg, kriegst du achievement ja. hm. ich weiß gar nicht ob man die lagern muss oder ob man mit im Inventar haben muss oder so selbst selbst wenn ja. wir können ja auch eier eier da auch noch lagern so, immer irgendwo da hoch ja ich gehe wieder hoch so, wie mache ich das jetzt damit hier? Ich hier wieder weitermachen kann. So jedenfalls nicht. So, da müssen wir hin, das heißt, Dort hier. Wie komme ich da hin? So nicht. Mhm. Hm, doch, okay. Hast Technology! Okay. wieso wir diesen Part nennen? laserspiele Weiß ich nicht. Oh, warte mal, ich wette. Ich mein, der, der Name des letzten Partes, Schatzjäger, war ja super doch der also. okay, Dann gehen wir mal runter ja wenn ich wenn ich mich jetzt nicht irre will. ah genau das ist die Szene wo wir jetzt was finden. das finden Blumen, Blumen. Alter, So viel wie wir tragen können ja Blumen... Kräuter... Was damit einreiten, sind wir unbesiegbar Ja! Wie können sie auf dem Boden überleben? Diese sind keine ordentliche Blumen. So, Ach nee. umbrella. umbrella. The mm. What was umbrella doing? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. Logo on it. Are they working together? Ja, das werden wir auch im nächsten Teil. Ja. Ja, Also, bis dahin und ciao. Ciao, ciao. Oh, Sie können die Akte äh, äh, in, in die Paya im Archiv einsehen. Cool. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.